Ein Jahr nach dem Amok-Lauf im Erfurter Gutenberg-Gymnasium wird wieder verstärkt über die politischen Konsequenzen diskutiert. So bemängelt die Gewerkschaft der Polizei die Verschärfung des Waffenrechtsreiche nicht aus. Unionspolitiker fordern weitergehende Schritte beim Jugendmedienschutz. Bundesjustizministerin Zypris wies die Kritik zurück. Zugleich betonte sie, dass Erziehung zur Gewaltfreiheit schon im Kindergartenalter beginnen müsse. Ein Jahr danach in Erfurt Blumen vor dem Dom für die morgige Trauerfeier. G. wie Gutenberg-Gymnasium, wo der 19-jährige Ex-Schüler 16 Menschen und sich selbst umbrachte. Tausende erwartet die Stadt zum Gedenken. Viele hier fragen, was die Politik getan hat, um solche Bluttaten künftig zu verhindern. Ich glaube, wir haben eine Verpflichtung auch aus Erfurt zu sagen, dass das, was eigentlich alle erwartet haben, dass ein Ruck durch diese Gesellschaft geht, dass man sich ohne Vorurteile über all diese Probleme unterhält, das ist doch nicht eingetreten. In Berlin zieht die Justizministerin Positivbilanz, Waffenrecht, Jugendschutz, Gewalt in Medien. Zumindest bei der Gesetzgebung habe die Regierung alles getan. Die Gewaltverhinderung fängt mit der Nabelschnur an. Ich glaube, dass das richtig ist. Wir müssen einfach sehen, dass wir schon im Kindergarten im Vorschulalter und auch in Tageseinrichtungen dazu kommen, Kindern beizubringen, wie man Konflikte friedlich löst, ohne aufeinander draufzuhauen. Jugendarbeit deshalb nun der Schwerpunkt im parteiübergreifenden Forum Kriminalprävention. Dennoch, der Union geht das alles noch nicht weit genug. Ich denke schon, man wird weiter die Frage stellen müssen, muss es denn überhaupt sein, dass gewaltverherrlichende Videos oder Computerspiele im Verleih erhältlich sind? Verbote, Strafen, Einigkeit aber darüber, dass das keine Allheilmittel sind. Es ist in der Tat wenig greifbar, weil man kann nicht sagen, man macht jetzt ein Gesetz und dann gibt es keine Jugendkriminalität mehr. Das noch leere Gutenberg-Gymnasium ein Jahr danach. Eine gewisse Ratlosigkeit bleibt, nicht nur in Erfurt. Die Entführung eines Linienbusses aus Bremen ist am Nachmittag ohne Gewalt zu Ende gegangen. Der Täter, ein 17 Jahre alter gebürtiger Libanese, gab nach rund 6,5 Stunden auf. Alle anfänglich 19 Geiseln blieben unverletzt. Der Kidnapper hatte den Bus am Morgen in seine Gewalt gebracht und den Fahrer auf die Autobahn in Richtung Süden gezwungen. Die Polizei verfolgt auch Hinweise auf einen islamistischen Hintergrund. Ende einer Geiselnahme. Verlassen steht der Bus der Linie 120 mitten auf der A7 kurz vor Hildesheim. Minuten zuvor hatte ein Sondereinsatzkommando den Bus gestürmt, nachdem der Geiselnehmer auch die letzte Geisel freigelassen hatte. Er hat dann sofort aufgegeben, ohne großen Widerstand ist voll auf die festgenommen worden und wir müssen jetzt sehen, wer ist das und die anderen weiteren Dinge abklären. Die Geiseln, die letzten Geiseln werden im Moment jetzt auch ärztlich versorgt, aber ernsthaft verletzt ist niemand. An dieser Haltestelle im Bremer Süden hatte am Morgen das sechsstündige Geiseldrama begonnen. Der 17-Jährige brachte den Bus in seine Gewalt und bedrohte den Busfahrer mit einer Schreckschusspistole, während sich die übrigen Geiseln in die hinteren Reihen setzen mussten. Dann ging es auf der A27 zunächst nach Hannover und dann auf der A7 weiter Richtung Süden. In angemessenem Abstand dahinter ein Heer von Einsatzfahrzeugen. Kurz vor Hildesheim dann stoppt der Bus, Verhandlungen durch die offene Tür, mit Erfolg. Denn nach und nach lässt der Entführer eine Geisel nach der anderen gehen. So zum Beispiel diese Frau, die zuvor einen Kreislaufkollaps erlitten hatte. Um kurz nach vier dann der Zugriff. Am Abend erste Informationen über das Motiv der Täter habe in Briefen geschrieben. Dass er gegen Israel kämpfen wolle, dass er genug habe von den Demütigungen, dass er hier Personen, die mit Al-Qaida in Verbindung stellen, darunter der hier allgemein bekannte Bin freigepresst haben möchte. Ob der Täter allerdings zu einem Terrornetzwerk gehört oder die Tat einen eher harmlosen Hintergrund hat, sollen die weiteren Ermittlungen klären.